Ich war immer interessiert an neuer Musik. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber mein Professor damals er hat mich eingeladen und ich dachte, okay, ich kann ja nicht verlieren und ich war so beeindruckt. Ich finde mein Selbst mehr, das ist gut gesagt, dass ich finde mehr mein Selbst in dieser Art von Musik. Ja, ich finde das einfach manchmal natürlicher als klassische oder romantische Musik. Man hat immer ein Verhältnis, also zum, zum ich weiß nicht, Geschichte oder so. Aber zeitgenössisch ist natürlich, das ist jetzt Gegenwart und, und man muss ja mit Komponisten arbeiten, die völlig neue Ideen haben und die man vielleicht noch nicht so richtig probiert äh, haben auf dem Instrument, also vor allem auf der Geige. Und, und das war mir vorher, also so kratzen und mit dem Holz spielen und so. Ich dachte, nein, was ist das? Das klingt ja nicht schön. Das war eigentlich das. Aber manchmal, wie brauchen das. In Leben zum, ja. Für mich ist, ist es manchmal ein realistisches Spiegel von Gesellschaft und von der Welt. Und es sind nicht nur schöne Sachen. Und auch, also man will was klanglich ausdrücken. Es kann auch sein, man, das Stück ist auf ein Text basiert oder ein Film. Es kann auch sein, es gibt Film dabei oder Elektronik. Also Klang für mich ist, ist nicht nur Töne. Es ist so viel. Manchmal ich habe Stücke, dass ich Stücke, ich habe mit ihnen angefangen und ich dachte, wow, oh mein Gott, was mache ich mit ihnen? Und dann, ich, ich, ich benutze mehr Mühe, mehr Kraft und mehr Zeit, um sie besser zu machen und um zu interpretieren und manchmal, sie sind die Beste.